5G – Energiesparer oder Energiefresser? Die Mobilfunkbetreiber betonen, 5G spare enorm viel Energie und sei im Kampf gegen den Klimawandel unverzichtbar, denn 5G arbeite effizienter als die vorhergehende Mobilfunktechnologie 4G. Auch werde die fortschreitende Digitalisierung langfristig helfen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse effizienter und somit energiesparender zu gestalten. Es gibt allerdings handfeste Argumente, dass die fünfte Mobilfunkgeneration im Endeffekt keinen Vorteil bringt, was den Energieverbrauch angeht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Heute entfallen 10% des weltweiten Stromverbrauchs auf das Internet. Mit 5G wird bis zum Jahr 2030 eine exponentielle Zunahme auf 20 bis 50 Prozent des Stromverbrauchs prognostiziert, trotz Effizienzsteigerung der Geräte. Fakt ist, 5G soll bis zu einer Million Geräte pro Quadratkilometer miteinander vernetzen. 5G ermöglicht viel höhere Datenraten, entsprechend muss die Infrastruktur dahinter ausgebaut werden. Der Energiebedarf der Mobilfunkantennen und Rechenzentren wird deshalb erheblich ansteigen. Und die meisten Geräte sind bisher nicht 5G-kompatibel. Es entsteht ein Bedarf nach neuen Geräten, deren Herstellung einen Anstieg des Energiebedarfs bewirkt. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Frage nicht abwegig ob die 5G-Technologie sich als Energiefresser statt als propagandierter Energiesparer erweisen wird.